Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Kindertechnik. Heute zeige ich euch, wie ihr mit einem Messer und einer Orange einen Luftballon platzen könnt. Als erstes braucht ihr das Messer und die Orange. Jetzt schneidet ihr euch ein Orangenstück von der Orange ab. Man sieht das vielleicht, ich habe das schon einmal vorgemacht. Jetzt habe ich das Stück, jetzt drücke ich das über der Orange aus. Aber passt auf, dass nichts von der Orange rauskommt. Also ist eigentlich egal ob da was rauskommt, aber es bringt nichts. Jetzt halte ich das darüber und ja, und das war's.